Hallo und herzlich Willkommen, ich mache ein Video ähm, draußen, ich habe hier dieses tolle neue Teil, aber irgendwie funktioniert es nicht so richtig, wie ich das möchte, aber das ist egal, es muss uns nicht irritieren, dass der erste Stab im Wild ist, ähm, ich habe mich lange nicht gemeldet, weil ich dachte immer, ich habe nichts zu sagen und war außerdem so in meinen ähm, eigenen Prozessen, mit mir selber beschäftigt, dass ich äh, keine Muße hatte und keine Zeit irgendwie ähm, was nach außen zu geben. Es äh, wird dem einen wahrscheinlich bekannt vorkommen. Äh, ich war ziemlich erschöpft und äh, es, ich empfand alles als anstrengend. Inzwischen hat sich einiges geklärt für mich. Ähm, ich bin durch einige Sachen durch und möchte heute äh, über ein Thema sprechen, was mir sehr wichtig ist. Im neuen Jahr habe ich, oder fürs neue Jahr, äh, habe ich mir drei verschiedene Sachen zu Herzen genommen, die ich dieses Jahr umsetzen möchte. Und zwar ist es einmal Offenheit, offen sein für alles, was auf mich zukommt, was neu für mich kommt, neue Personen, neue Verbindungen, neue Beziehungen, äh, neue Situationen, offen sein, und äh, ja, schauen, was aus dem Neuen wird. Und ein wichtiges Thema ist für mich Wahrhaftigkeit. Ich möchte meine Wahrhaftigkeit leben, spüren, zum Ausdruck bringen. Und das Dritte ist Mut. Ähm, ich möchte mutig sein, meine Wahrhaftigkeit nach außen zu tragen. Ähm, was bedeutet Wahrhaftigkeit für mich? Hm. Für mich bedeutet Wahrhaftigkeit ähm, das, ähm, was in mir ist, was ich in mir tief in mir spüre als Instanz äh, und als Weg und als in diesem Moment richtig. Es gibt ja kein richtig und falsch, aber was für mich jetzt äh, als richtig empfunden wird, und das kann in jedem Moment neu sein, das ist klar, aber ähm, das, was ich in mir spüre, wirklich ähm, zum Ausdruck zu bringen, äh, meine Wahrheit zu sagen, und auch mit meiner Wahrheit im Außen zu handeln. Das ist für mich ganz, ganz essentiell wichtig und ist tief verbunden. Natürlich hat es mit Selbstermächtigung zu tun, äh, mit Selbstliebe ähm, und mit Authentizität. Das heißt, ich verbinde mich mit mir selbst, mit meinem inneren Raum, äh, mit meinem höheren Selbst, mit meiner Seele, mit meiner wahren Schöpfermacht oder mit meiner äh, Wahrheit in mir. Ähm, das, was mir wichtig ist und richtig ist und äh, das, was in mir lebt, wahrhaftig, das ist äh, Liebe, Liebe und fließende Energie und Frieden und ja, alles darf sein. Es braucht natürlich Mut, dieser inneren Stimme oder dieser, diesem inneren Bestreben, seine Wahrheit zu sagen und danach zu handeln im Außen zu artikulieren, ähm, seine Meinung zu sagen zu Themen, ähm, seine Haltung zu bewahren. Das hat ganz viel damit zu tun, dass ich zu mir selbst stehe, eine Haltung einnehme, die im Innersten mit mir verbunden ist und ähm, mich selbst als, den wichtigsten, äh, als, als die wichtigste Instanz wahrnimmt, äh, das ist ja ziemlich ungewohnt, ne? das haben wir nie gelernt. Immer ist das Außen wichtiger. Wie, wie scheine ich? Wie passe ich dazu? Wie muss ich mich anpassen? Was erwarten die anderen von mir? Was habe ich für Erwartungen? Äh, wie muss ich mich geben? Welche Rolle muss ich spielen? Welche Maske muss ich aufsetzen? Äh, wie muss ich handeln, was muss ich sagen, damit ich äh, dazu passe, damit ich richtig bin, damit ich gut benotet werde. Das ist das, was wir gelernt haben. Und sich davon frei zu machen, braucht ganz viel Selbstliebe, mh, Gewahrsein für das eigene Selbst und ähm, Mut, das auch ähm, zu halten. Momentan ist es so, dass ich ähm, so das Gefühl habe, mh, das kennt sich ja auch der eine oder andere, äh, das Neue breitet sich immer mehr in mir aus und ich möchte wahrhaft meins sein, also mein, meine Art zu sein leben und ausdrücken. Und muss natürlich herausfinden, ja, was ist eigentlich diese Art, wie, wie ich bin. Das allein ist schon äh, oft schwierig, wenn ich das nie gelernt habe, in mich reinzulauschen, mit mir verbunden zu sein, mein Herz zu öffnen und mich selbst anzunehmen und zu akzeptieren, so wie ich bin, einverstanden zu sein mit mir, äh, mich selbst zu lieben. Also ich muss bei mir ankommen, ich muss mir wert sein, auf mich zu hören und diese Instanz überhaupt, dieser Instanz zuzuhören, die da in mir ist, mein Wesenskern sozusagen oder meine Seele, ich weiß nicht, das kann man so und so ausdrücken, das ist ganz wichtig, dass ich da ankomme. Und ähm, das fällt einem oft noch schwer, weil das Außen noch so mächtig ist. Das Gewohnte, das, was man vorher gelebt hat, was man jahrzehntelang äh, erfahren hat, erlernt hat, indoktriniert bekommen hat, äh, wie es zu so sein hat, äh, diese Anpassung, äh, dieses Unterordnen, Einordnen das nicht mehr als die oberste Instanz zu nehmen, sondern ich selber. Das hat nichts mit Egoismus zu tun oder mit äh, mit äh, Narzissmus, sondern das ist eine gesunde Art, äh, sich selbst wahrzunehmen. Denn nur wenn ich mich selbst wahrnehme, dann muss ich nicht im Außen was erwarten, dann muss ich nicht andere manipulieren, dann muss ich nicht Erwartungen erfüllen, um zu, sondern dann bin ich, wer ich bin. und ähm, bin ganz selbstverständlich in der Liebe, weil ich zufrieden bin. Und äh, wenn ich mit mir, in mir wahrhaftig verbunden bin und das auch nach außen äh, kommuniziere und so handle, äh, dann kann ich gelassen sein. Und äh, dann kann Frieden entstehen, auch im Außen, wenn jeder so wäre. <lacht> also diese Wahrhaftigkeit hat also ein, ähm, ja, ist also ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für Selbstliebe, Akzeptanz, äh, Gelassenheit und äh, Bewusstheit und Frieden im Innen und im Außen. Ja, und da Schritt zu Schritt, da Schritt für Schritt, äh, mh, das umzusetzen, das ist schwierig, weil man das Alte noch so sehr gewohnt ist. Man fragt sich dann, okay, ist es jetzt hier richtig, was ich mache? Äh, darf ich das? Oder wenn wieder ein Glaubenssatz aufploppt oder ein altes Muster, äh, dann muss man erstmal bewusst werden, was da gerade passiert und sich bewusst dagegen entscheiden und mutig genug sein, seine, Wahr seine Wahrheit wahrzunehmen und ihr auch zu folgen. Ja, und das ist... Mh, eine challenge die ich glaube aber für jeden von uns ansteht dieses jahr weil dieses jahr ist einfach dazu da dass sich jeder als sein eigener schöpfer und als göttliches wesen erkennt und erfahren darf und sich selbst wieder ermächtigt genau ich bin vor zwei Tagen gefragt worden von einer Klientin äh, in einer Ingenieurzusitzung, ähm, wie, ich das, wie ich es schaffe und wieso ich immer noch gelassen bin und immer noch der Überzeugung bin und voller Vertrauen bin, dass alles gut wird. Ja, das kann man gar nicht so schnell beantworten. Ähm, ein Punkt ist wohl, weil ich keine Medien schaue, die mir Angst machen und äh, die schlimmen Sachen der Welt in mich reinbringen. Das heißt, ich lasse mich nicht mit Alarmnachrichten aufscheuchen. Und als das ist auch eine Art von Manipulation. Ich lasse mich dahingehend nicht manipulieren, dass ich in die Angst verfalle. Das hat nichts mit Blauäugigkeit zu tun, sondern einfach mit Selbstschutz und mit was ist wichtig. Weil wenn ich im Alarmzustand bin und Angst habe und in Sorge bin dauernd. Ja, wie soll ich denn dann meine Schöpferkraft einsetzen? Wie soll ich denn dann äh, wahrhaftig sein können, authentisch werden? Wie soll ich denn dann meine Liebe in mir spüren und äh, Frieden? Und wie soll ich denn dann den Frieden auf die Welt bringen können? Das heißt, es ist ja das alleroberste Gebot für jeden Einzelnen mit sich selbst zu sein, in seinen eigenen Frieden zu kommen, äh, Selbstliebe zu praktizieren. Und sich zu erlauben, mit sich zu sein, um das nach außen zu tragen, um das ins Feld, ins, ins Massenbewusstseinsfeld abzugeben und auch ähm, in die Umgebung durch Meinung, durch seine Haltung, durch das reine Sein, durch das, die Art und Weise, wie ich bin, wie ich handle, wie liebevoll ich sein kann, wie im Frieden ich sein kann, stecke ich ja meine meine nächsten an in jeder Beziehung jeder Mensch der mir begegnet in den strahle ich oder dem gebe ich was ab von meinem strahlenden Liebesfriedensfeld sozusagen das ist also ganz wichtig und ich bin der Überzeugung und der Gewissheit einfach ganz fest davon überzeugt dass das der Weg sein muss und wenn jeder so handelt und seiner Familie, in seiner Umgebung Frieden und Liebe ist und neu handelt und neu dieses neue Bewusstsein für das was ist, für seine Eigenermächtigung, für seine Wahrhaftigkeit. Das wenn jeder authentisch ist, dann dann vernetzt sich das, dann das ist ja wie das steckt jeder den anderen an und dann ist es wie ein großes Lichternetz, was sich um die Erde spannt. Und irgendwann ist der kritische Punkt erreicht und alles wird gut. Und äh, ich denke, also ich weiß, dass alles, was im Außen ist, mir keine Angst machen muss, weil das nur das Zeichen davon ist, von diesen Energien, von diesen negativen Schwingungen, die in uns und durch uns auf die Welt kommen. Und der beste Weg daraus muss sein, dass ich ein anderes Bewusstsein habe und an diesem anderen Bewusstsein arbeite und mich und übe, in diesem anderen Bewusstsein zu verweilen. Und äh, ein ganz neues Sein durch mich auf diese Erde zu bringen. Das ist das A und O für mich. Und äh, ja, ich schaffe es deshalb, so gelassen zu sein und da fest dran zu glauben, weil ich einfach der festen Überzeugung bin, dass es so ist. Weil ich mich nicht äh, von irgendwelchen Medien runterziehen lasse, weil ich meine... Energieschwingung hochhalte, so gut ich es schaffe, weil ich meine eigenen Themen anschaue und äh, bearbeite bzw. Ähm, loslasse, annehme, integriere, was auch immer gerade notwendig ist und äh, auch anderen Menschen damit helfe, das ist meine Art und ich zeige trotzdem meine Haltung, also ich muss nicht rausgehen und kämpfen, ähm, sondern indem ich diese Haltung lebe, äh, diese innere Haltung nach außen bringe und einfach bin, äh, ja, äh, gibt es für mich gar nichts anderes. <lacht> ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also keine Medien, die dir negativ sind, auch Menschen, die nur negativ schwingen, sollte man die Zeit limitieren, also es gibt immer eine gewisse Zeit, und wenn du merkst, also eine gewisse Zeit, wo man sich solchen Dingen aussetzen kann, ohne in so ein energetisches Loch zu fallen und zu viel Energie zu verlieren, ähm, limitiere die Zeit, wo du dich solchen Dingen aussetzt, reinige dich regelmäßig von niederschwingenden Energien, von Fremdenergien und halte dein Energiefeld sauber, betreibe Gedankenhygiene und mach dir bewusst, was du gerade denkst, zieh dich immer wieder zurück. Sei mit dir, praktiziere Selbstliebe und ja, liebe dich einfach selbst. Nimm dich an, wie du bist. Erlaube dir, du zu sein und ähm, komme in den Frieden. Okay, das war das, <lacht> das Wort zum Donnerstag. Und ähm, in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit und wir hören voneinander. Ähm, ich werde demnächst auch wieder ähm, sicherlich ein Online-Strömen machen. Schaut auf meiner Webseite, äh, Raum für Bewusstes Sein, www.chanett-amberger.de und äh, da sind dann Termine. Dort findest du auch eine Gedankenpost jeden Monat. Äh, letztes Im Januar war das Thema Selbstliebe tatsächlich. Und, ja, ich wünsche dir alles Gute, einfach. Ciao.